Wenn du weisst, welcher Beruf am besten zu dir passt und du dir auch bei der Firma ganz sicher bist, kannst du dich anfangen bewerben. Bei den Bewerbungsdokumenten gibt es viel zu beachten. Wichtig ist, dass du auf die Rechtschreibung und Darstellung achtest. Außerdem solltest du in jeder Bewerbung individuell auf die Firma eingehen. Weitere hilfreiche Tipps findest du auf justi.ch unter Bewerbungstipps. Wenn du mit allen Dokumenten fertig bist, kannst du dich online auf justi.ch bewerben. Einfach deine Dokumente hochladen und abschicken.